Die letzte Szene zwischen Peter und Gott, die an einem abgelegenen Ort spielt, führte uns an einem wunderschönen Sommertag auf die Frauenalpe. Von der Murau-Hütte aus ging es auf die Bernhard-Festhütte, aber der Aufstieg musste hart erarbeitet werden. <lacht> So, fahren wir. Ja, du fahrst durch. So. Fahren wir. Oh, jeder muss da hinten sitzen. Mit dem ganzen Equipment. Das geht schon. geht schon. So viel zum Bergsteigen in der Früh. Perfektes Wetter heute. Auf, wie auf, 4 auf dem Berg. Schau, ja schaut schöner Plan. 5 vor 8. So schaut's aus. Halt. Kaiserwetter heute, halt, he? Hey, die sind nicht Lukas. Ja, das ist, glaube ich, Kaiserwetter. Der Direktor, oder? Wissen wir schon wo? Wo ist Wo Gipfelkreuz? So, aber zuerst wird noch gearbeitet. Den letzten Weg zum Gipfelkreuz legten wir zu Fuß zurück. An dieser Stelle recht herzlichen Dank an Ed, Georg und Lukas Frisch, die uns auf dieser regulären Versorgungsfahrt mitgenommen haben und es uns erspart haben, das gesamte Equipment per PEDES auf die Frauenalpe zu schleppen. Ja. ja. Aber was ist mit den Mandarinis? Wir müssen zurück. Mach dir keine Sorgen. Heute ist der internationale Tag der Mandarinis. Wichtig bei solchen schwer zugänglichen Drehorten ist es natürlich das Material sofort zu kontrollieren, sofort zu sichten, bevor man weitertritt. Hä? Ja? Der Punkt da unten, das ist der Andreas. Fertig mit den Dreharbeiten. Die Jeep steht bereit. Wer schnauft denn da so daher? Fischloss auf der Frauenalpe.